Herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Video ist nicht geskriptet, es ist alles spontan und willkürlich zusammengeschnitten, aber ich hoffe, dass ich euch trotzdem sagen kann, was mir auf dem Herzen liegt, denn ich glaube, das ist eine sehr, sehr sehr wichtige Nachricht für jeden Einzelnen von euch und ich bin sehr gespannt darauf, was ihr davon haltet. Hallo ihr wunderschönen Menschen und herzlich willkommen bei Maximum Live. Ich bin Max von Maximum Live und ähm, ich möchte dieses Video dazu nutzen, das ist vollkommen ungeskriptet, was ich euch jetzt erzähle, ähm, einfach um ein bisschen... Gedanken und Ideen euch mitzuteilen, die ich habe, von denen ich glaube, dass sie ähm, für euch ähm, ganz interessant sind mitzubekommen. Und zwar geht es um den Grundgedanken meines Kanals und was ich eigentlich in meinem YouTube-Kanal euch mitteilen möchte. Ich habe festgestellt, dass bei so vielen jungen Menschen ähm, eine, ein gewaltiges Defizit vorher schon, und zwar so die Generation so ein paar Jahre unter mir, okay? Also jetzt so die 18, 19, 20-Jährigen und einen Ticken älter, die gerade von der Schule runter sind. Ähm, die wissen nicht, was sie beruflich machen sollen. Ähm, die bekommen auch nicht beigebracht, wie man sich einen Berufswunsch aus aussucht. Gleichzeitig haben sie aber einen ganz, ganz, ganz gewaltigen Druck von allen Seiten: von Eltern, von Freunden, von von Gesellschaft. Du musst dich jetzt aber entscheiden, was du dein Leben lang machen willst, und das musst du dann durchziehen. Und in der Schule bekommt man überhaupt nicht die Dinge beigebracht, die man im, im Leben braucht, also äh, wie geht das mit den Steuern und äh, Versicherungen und Mietverträge, worauf muss ich achten und wie, wie spare ich Geld an und, ähm wie, wie, wie plane ich meine eigene Zukunft und äh, Familienplanung, wie geht das und Steuerklassen und wa was weiß ich was alles. Alle wichtigen Themen, die man im Leben tatsächlich braucht, bekommt man in der Schule nicht beigebracht, sondern Algebra und Geometrie und Gedichtsinterpretation und all so ein Scheiß, ja? Ähm, und ich glaube, dass, dass ich da etwas tun kann. Und zwar habe ich in den letzten Jahren eine so große Expertise aufgebaut, einfach in ganz vielen dieser Bereichen, dass ich denke, dass ich euch da einfach einfach helfen kann, und dass ich ganz vielen Menschen da helfen kann und das möchte ich mit diesem Kanal erreichen. Ich möchte dafür sorgen, dass niemand, der diese Videos gesehen hat, Probleme dieser Art jemals, jemals wieder sein eigen nennt, okay? Das finde ich eine find ne super wichtige Sache und da möchte ich meinen persönlichen Beitrag zu leisten. Und es gibt so viele Ideen und so viele Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann. Und Mein, mein Kopf platzt auch voller volle Ideen. Ne? Wenn jemand meine Freundin fragt, wovon erzählt Max eigentlich so, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, dann erzähle ich eigentlich den ganzen Tag nur von irgendwelchen Ideen, die ich habe und die ich umsetzen möchte. Und bin eigentlich ein bisschen traurig, weil es eigentlich viel zu viele Ideen sind und ich die gar nicht umsetzen kann. Aber andererseits habe ich ja Zeit. Ich habe ich hab Zeit. Ich habe jahrelang Zeit. Ich kann, euch, ich kann alle Ideen, die ich habe, kann nicht umsetzen. Und genau das ist das Coole, weil ihr könnt das auch. Und dazu möchte ich jeden Einzelnen von euch durch meinen Kanal motivieren und, und inspirieren und animieren und auch ein bisschen instruieren, sodass ihr das könnt und dass ihr eure, Trie äh, dass ihr eure Träume und Ziele und Wünsche erfüllen könnt. Und genau das, glaube ich, ist das Wichtige. Und ich glaube, daran mangelt es in Deutschland sehr. Es gibt zwar mehrere youtuber die sich auch so ein bisschen beschäftigen mit Thematiken, mit Finanzen und Life-Coaches und wie sie alle heißen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, die meisten davon sind scheiße. Und ich kann es besser. Davon bin, davon bin ich wirklich überzeugt. Nicht alle sind scheiße. Es gibt Ausnahmen, die sind wirklich gut in dem, was sie tun. Aber auch die können das, glaube ich, nicht so rüberbringen, dass es wirklich, dass es wirklich jeder Mensch versteht. Und ich möchte, dass ihr mir die Chance gebt mit diesem Kanal, zu beweisen, dass ich euch helfen kann. Ich persönlich bin davon felsenfest überzeugt und ähm, ja, würde mich sehr auf euer Feedback unter den, meinen ganzen Videos freuen. Ich möchte sehr gerne mit euch sprechen, mit euch diskutieren. Ich habe eine Facebook-Gruppe eingerichtet. Ähm, den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ich bin auf, auf, auf Instagram, ich bin auf Snapchat, ich bin sogar auf Musical.ly <lacht> mittlerweile, ich bin auf Twitter, ich bin äh, hier auf YouTube natürlich, ihr könnt mich anmailen, ich habe eine Homepage. Alle Informationen habe ich in die Videobeschreibung geschrieben und ich würde mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ich mit ganz vielen von euch ganz viele tolle Gespräche führen kann und wenn in ein paar Jahren ganz viele von euch schreiben. Das habe ich dank Max geschafft. Maximum Life hat mein Leben verändert. Das ist mein großes Ziel, das ist mein, mein Traum, den ich mit euch gemeinsam erfüllen will und dafür ist dieser Kanal gedacht. Und ich freue mich sehr darauf, mit euch zusammenzuarbeiten. Okay, ich wollte aus diesem Video eigentlich nur one take machen, aber das wird wohl nichts, weil ich habe gerade im Nachgang noch so viele so viele Dinge und Impulse beim Kauf, die ich euch unbedingt auch noch zusätzlich mitteilen möchte. Das Ding ist, ähm, ich habe ich hab so Bock drauf mit euch zusammen was aufzuziehen und was aufzubauen okay es gibt so viele chancen und möglichkeiten wie man das für euch so richtig cool hinbekommen kann das ganze funktioniert aber nur wenn ihr mitmacht okay ich brauche eure nachrichten ich brauche eure e-mails ich brauche eure kommentare und dann werden wir damit gemeinsam ein so cooles projekt auf die beine stellen von denen am Ende jeder auch kennt, Maximum Life ist ein ist vom Grundgedanken her etwas so unfassbar durchweg Positives und, und Motivierendes für jeden Einzelnen von euch, das, äh, dass ich mir vorstellen kann, dass es auch wirklich jeder braucht. Ähm, ich glaube, jeder Mensch hat Ziele und Träume und jeder Mensch möchte glücklich sein und reich sein und gesund sein und Freunde haben, wahre Freunde. und die Liebe ihres Lebens finden und all sowas und all diese Themen, die, die, die, die, die fließen zusammen, okay? die ergeben ein großes Ganzes und wenn wir gemeinsam an diesem Strang ziehen und wenn wir gemeinsam dieses Projekt zum Leben erwecken, dann bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das für jeden Einzelnen von euch eine riesige Bereicherung für sein Leben sein kann. Und ich, ich gehe so weit, dass ich das schwöre und dass ich mich dafür wirklich mit 100% von dem, was ich habe, einsetzen werde. Und gemeinsam können wir was Cooles auf die Beine stellen. Wenn ihr dabei seid, habt ihr Bock drauf? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich wirklich sehr darauf und sprudle über für Ideen. Das ist so cool und ein so geiles Gefühl. Ich bin wieder da. Das ist so ein bisschen das Gefühl, das ich habe. Viele Jahre war ich nicht mehr auf YouTube und äh, habe mich seriöseren Themen gewidmet. Aber ich bin wieder da und das ist ein, ein sehr großes, ein sehr cooles Gefühl der Erleichterung und der Freude und ich hoffe, dass sehr viele von euch es teilen werden und mit mir gemeinsam an diesem Projekt, an diesem Projekt Maximum Life teilhaben werden. Denn Es ist ein geiles Projekt und ich stecke da mein ganzes Herzblut rein und gemeinsam mit euch werden wir das Leben zu einem schöneren Ort machen. Making the world a better place. Maximum Life. Ich glaube einfach, dass es reicht. Ich glaube tatsächlich, dass die Politik, die Bildungspolitik, viele gesellschaftliche Entwicklungen dafür gesorgt haben, dass die Jugend in diesem Land, für andere Länder kann ich nicht sprechen, so große Probleme hat, dass es reicht. Und diese Probleme, die kann man aber nicht durch Gewalt oder Aufstände oder Demonstrationen oder sowas lösen. Sondern ich glaube, diese Probleme kann man ausschließlich durch die innere Einstellung lösen. Denn diese inneren Werte und inneren Aspekte wurden jahrelang gut gemeint, aber leider dennoch zerstört. Durch überholte Vorstellungen, durch Traditionen, durch ein über, überholbedürftiges Schulsystem. Die wurden komplett zerstört. Aber ich glaube, diese Werte kann man wieder schaffen, die kann man wieder aufbauen. Wir reden von, ich rede hier von Mut, ich rede hier von, von Willensstärke, von Zielsetzung, von keiner Scheißegalhaltung mehr, sondern von neu entfachtem politischen Willen, von, von wirtschaftlicher Begeisterung, von Unternehmertum, von Pioniergeist, davon, dass die Menschen wieder einstehen für das, was sie, was, sie, was sie sich wünschen und dass sie wieder ihr Leben in die eigene Hand nehmen und nicht mehr dem Staat oder ihren Eltern oder irgendwelchen Systemen überlassen, sondern dass sie ihr Leben in die eigene Hand nehmen und anfangen, sich etwas aufzubauen und die Ziele, die sie haben, dass sie die wirklich erreichen können. Das ist ein, ein so unfassbar wichtiges Thema. Ich glaube, die ganze Zukunft hängt davon ab. Wenn es so weitergeht, sind wir irgendwann ein Staat voller Angestellter, Mindestlohnarbeiter, die tagtäglich sich in irgendeinen Job schleifen, auf den sie gar keinen Bock haben, bei dem sie viel zu wenig Geld verdienen und nach Hause gehen, sich mit ihrer Frau treffen, die auch einen scheiß Job hat, die, auf, die, auf den sie keinen Bock hat und dann kommen ihre Kinder von der Schule nach Hause, von die, auf die sie keinen Bock haben und dann äh, sind alle nur noch fertig und ich glaube, das kann man ändern, ich glaube, jeder Mensch ist in der Lage, durch seine innere Einstellung, seine Ziele, Wünsche und Träume zu erfüllen und da möchte ich helfen und da kann ich helfen und genau dafür ist dieser kanal da maximum Life soll euer leben verändern das mag für einige von euch vielleicht total arrogant und hochgestochen klingen okay du hast doch nur 5000 abonnenten wie willst du denn schon die welt verändern Tja, jeder hat mal klein angefangen und ich glaube ich glaube diese message ist so wichtig dass sie verbreitet werden wird. Ich glaube, die Menschen werden überzeugt sein davon. Und ich glaube, die Menschen werden sagen, ja, Mann, er hat recht, da muss sich irgendwas ändern. Aber Maxi, willst du, das wir du durch Videos schaffen? Ich schaffe es nicht durch Videos, ich schaffe es durch euch. Durch eure Mitarbeit, durch diese Community, durch, durch, durch euer, euren Zusammenhalt und durch den gemeinsamen Glauben an ein, ein gewaltiges, großes Projekt. Und dafür wollen wir zusammenarbeiten. Dafür möchte ich mit euch zusammenarbeiten. Und dafür ist dieses Projekt geschaffen und geeignet. Gott, ich habe so Bock drauf. Das wird ein so cooles Projekt. Und wenn alles funktioniert, dann werden in ein paar Jahren alle Menschen Maximum Life kennen. Und die Message, die es bedeutet, nämlich nimm dein Leben selber in die Hand, erfüll dir deine Träume und Ziele und sorg dafür, dass du ein glückliches Leben führen kannst. Auf das du eines Tages mit Stolz zurückblickst und denkst, was für ein geiles Leben. Genau darum geht's. Nichts anderes. Ja, Mann, das wird so cool. Kennt ihr diese Menschen auch, die jeden Montag auf Facebook sich beschweren, öh, scheiß Woche geht wieder los, scheiß Arbeit, scheiß Kollegen, scheiß Chef, alles scheiße, scheiß Staat, scheiß Wirtschaft, mein scheiß Körper, meine scheiß Gesundheit, alles. Und habt ihr auch manchmal das Gefühl, dass, dass diese Menschen es eigentlich gar nicht so schlimm haben, aber in einem geistigen Käfig gefangen sind, der dafür sorgt, dass, dass sie alles ungerecht und blöd finden. Kein Wunder, dass das so viele Menschen denken, denn das liegt in dem System, in dem wir hier leben und arbeiten. Und ich glaube, dass wir durch diesen Kanal und dieses Projekt ganz viel ändern können und dafür sorgen können, dass es allen Menschen besser geht. Erinnert ihr euch noch an mein erstes Video auf diesem Kanal, wo ich gesagt habe, ja, geht hier um Finanzen und finanzielle Bildung und sowas? Scheiß drauf, vergesst das. Es hat sich weiterentwickelt in meinem Kopf mittlerweile, es geht um so viel mehr. Es geht um so viel mehr und das wird so cool. Ich mache schon wieder einen Schnitt hier rein. Ja? Das Video hat total keine Struktur, aber ne? Strukturen sind scheiße, darum äh, ist das absolut okay. Viele fragen an dieser Stelle sich vielleicht, ja, der Typ kann jetzt viel erzählen. Wieso sollten wir auf den hören? Wieso sollten wir den, diese Videos jetzt gucken hier? Was hat er denn überhaupt für einen Background? Was hat er denn überhaupt für, für, für, für, für Expertise, für Fachwissen dazu? Ich kann es euch sagen, die letzten puh, vier Jahre meines Lebens, habe ich mich ausschließlich mit Themen beschäftigt, mit denen sich fast kein anderer Mensch beschäftigt. Mit Finanzen, mit Versicherung, mit Steuern, mit Banken, mit Wirtschaft, mit Politik, mit Wirtschaftspolitik, mit dem globalen System, in dem wir leben und arbeiten, mit den lokalen Systemen, in denen wir leben und arbeiten, mit Kleingedrucktem, mit Gesetzgebung, mit allen möglichen Themen, die unfassbar wichtig sind, ich habe zwei Ausbildungen gemacht in dieser Zeit. Ich bin ausgebildeter Finanzanlagenfachmann, ich bin ausgebildeter Versicherungsfachmann und äh, Teamleiter in meinem Unternehmen. Ich weiß was über Menschenführung, ich weiß äh, viel über Motivation, ich weiß viel über das Thema Ausbildung, ich weiß viel über das Thema Studium. Ich habe so viele Bücher gelesen, über so viele Themen, kann ich auch gerne ein Video darüber machen und euch mal ganz viele Buchtipps geben dazu. Ich habe Kurse besucht, Seminare besucht, Online-Kurse abgehalten und besucht selber. Und davor habe ich als Social Media Manager gearbeitet. Ich habe den Deutschen Webvideopreis gewonnen. Ich habe schon so viele Projekte in meinem Leben angegangen. Ich habe mal für, für eine große Partei gearbeitet. Ähm, ich habe zweimal studiert. Ich habe äh, früh Abitur gemacht und so weiter. Ganz, ganz, ganz viele Sachen. Und alles im Nachhinein betrachtet hat nur zu diesem einen Punkt geführt, dass ich dieses Projekt aufbaue. Weil dieses Projekt so vielen Menschen helfen kann, ein so viel schöneres und, und geileres und glücklicheres Leben zu führen dass das ist das einzige Richtige ist. Und dafür mache ich dieses Video hier. Auch wenn ich mich vielleicht gerade zum gefühlt tausendsten Mal wiederhole, man kann es nicht oft genug sagen, ich möchte, dass diese Message dieses Videos sich einbrennt. Das wird so unfassbar cool. Wir leben in einer Zeit, in der alles möglich ist. Wir leben in einer Zeit, in der es Social Media gibt. Social Media ist das wichtigste und wertvollste und fantastischste, Werkzeug, das es jemals gegeben hat und wahrscheinlich auch jemals wieder geben wird, durch Social Media, könnt ihr un unfassbar viel bewerkstelligen, ihr könnt unfassbar viel verändern, unfassbar viele Menschen erreichen und eure eigenen Ziele erfüllen. Und auch das werde ich euch zeigen. Es gibt so einfach so unfassbar viel, was da beim Kopf drin ist. Manche sagen, sehen das Video vielleicht und denken, was ist denn mit Max los? Er ist total verrückt geworden, ja, er grinst die ganze Zeit so komisch und labert uns zu und strahlt plötzlich nur noch. Äh, alles gut, okay? Ich hatte nur, ich, hab, ich hatte nur sehr lange Zeit zum Nachdenken und das ist es, das ist mein Projekt, das ist Maximum Life, das ist unser Projekt und das wird geil. In den Kommentaren unter den ersten Videos auf diesem Kanal haben viele von euch gesagt, hey das ist doch gar nicht Max, das ist jetzt plötzlich so ein verstaubter, trockener, Finanzgeleckter Spaß geworden, nein Mann, das bin ich nicht, ich bin Max, okay und äh, das war gespielt und gestellt und ich war aus der Übung vom Film, weil ich habe es jahrelang nicht mehr gemacht. Aber das ist jetzt anders, okay? Und dieses Projekt wird richtig geil.